Hey Leute und willkommen zur zweiten Folge von Level 0 zu Legendary in Hearthstone. Wir müssen üben spielen oder lernen. Wie hieß der Modus? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, es hieß üben. Dann spielen wir mal üben, ne? Wir müssen das fünfmal gewinnen. Ich werde das so machen, dass wir jetzt hier das erste Spiel spielen und dann kommt noch das fünfte Spiel, also das letzte Spiel in die Aufnahme rein. Weil ihr wollt ja nicht sehen, dass ich wie ich fünfmal gegen Bot um spiele. Um zu sie zuerst besiegen. Fordert euren heraus. Hm, wir spielen gegen den Priester, wenn ich der Bock drauf habe. Äh, heraus. Unser letzten. Ja, ich hoffe mal, es lädt aber schneller. Jada gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Hm, er wollte es so. Wenn er so will, dann macht, kriegt er so. Also man kann am Anfang der Runde, das ist was Neues, das war im Tutorial noch nicht, man kann Karten austauschen, die man halt für den Anfang nicht auf der Hand haben will. Dann macht man meistens ähm, Karten mit großer Mana weg, mit hoher Mana kosten. Weil es ja eine Weile dauert bis man die Mana hat, aber das ist ein Scheißzug, da machen wir einfach mal gar nichts. Und da hat er auch seine Karte komplett verschwindet. Das nutzen wir natürlich zu so unserem Vorteil aus, und den Ballern den mal weg. Der Gaswert, heißt so sage ich, ne? Oh, oh, oh. Das ist schon eine sehr effektive und auch nervige Karte. Ich denke mal, da ziehen wir einfach eine Karte Und die benutzen wir nicht, das bringt uns nichts Er heilt sich nicht Oh doch, er heilt sich Oh, er heilt sich echt nicht Das ist ja ein ganz verrückter Dude Wie gehen wir damit am besten um? Wir könnten all seinen Karten einen Schaden machen und drei zufällige Karten damit einen Schaden wir könnten aber auch erstmal schauen was getroffen wird machen wir das nein wir machen zuerst das weil das ist halt sicherer Schaden das haben wir eine größere Chance dass wir die beiden weg machen oder vielleicht sogar ihn dreimal treffen Okay, das war ein ziemlich guter zug er wird ihn jetzt wahrscheinlich hoch ein aber das ist ja nicht ganz so schlimm da kommt so kater dadurch aber wir bekommen keinen richtigen nachteil so wir könnten jetzt nichts gutes machen das heißt nichts gutes wir können ihn spielen den einschlag ins gesicht geben dann werden wir nächste so Runde wahrscheinlich diese Karte hier endlich los. Oh, es spielt ein Spot. Spot. Spot kann ich sprechen. Wir werden ihn trotzdem los. Das freut mich. Denn wir haben wieder diese Karte am Start. Dann haben wir das hier. Wir den einfach mal an ich meine wieso nicht und er hat noch einen davon sag mal was ist denn mit dir falsch und den boostet oh nein er boostet den. oh ist der blöd daran erkennt man schon dass es bots sind die sind voll Idioten. <lacht> so ich spiele wie spiele ich das am besten ist hier die frage effektiv draufsetzen kann allerdings bekommt er langsam die übermacht auf dem feld das ist ärgerlich aber wir haben genug energie um hier ein wenig schaden anzurichten warum leckt das denn so sag mal den auf jeden fall weg einfach weil er mich gerade stört Und das da ja kommen wir verballern, beide jetzt und haben dafür den kompletten Feld weg. Man kann er auch seine Minions nicht heilen. Und er hat noch so einen, oh Mann, das nervt. Ja, hier werden wir jetzt wahrscheinlich. Oh, das gibt uns bloß eins. Das ist gut. Dann können wir nämlich den hier rein traden. Das hier reinstecken Den hier wegballern Und langsam kommen wir, kommen wir wieder Kontrolle über das Spiel Oh, da hat er einen richtig starken Monster Oh, scheiße Oh, scheiße, das ist jetzt ärgerlich Das ist gar nicht gut Wie gehen wir damit am besten um? So machen wir's. Ja, ist klar, dass wir es. Oh man, oh man, die Karte macht mir jetzt richtig Schmerzen. Da kann sie hoch rein. Ich hätte alles da reinstecken sollen. Ich hätte den angreifen müssen. Och, never mind. So jetzt meine eine ganz spontane Lösung meiner Probleme. Ich werde den nicht angreifen diese Runde. Ist jemand verletzt? Oh, das war auch gut so. Denn ich glaube die sind nur gerade wenn er Minion. Ja genau wenn ein Diener geheilt wird. Was ich ihn ja damit Eid habe. So, so ich an und die Karte spiele ich auch noch. Das war mein sehr effektiver Zug. Aber er kann sich natürlich jetzt Karten dazu holen, das ist auch ekelhaft. Okay, es hat hier nichts gebracht. Den ballern wir jetzt richtig weg. Auch erst seine Minions, damit er den nicht heilen oder buffen kann. Der kleine Pisser. krasser MOTHERFUCKER so dann greifen wir ihn jetzt mal an also ich werde ja stärker aber das ist ja egal weil wir ihn nie mit wegfeuern so. was auch immer für ein Minion spielt wir werden ihn zerstören können also, guck mal bekommt nicht mal die Fähigkeit Oh, die Karte ist auch nice zu haben auf der Hand. Ich werde hiermit angreifen, damit ich mein Minion noch dem Feld behalte. Der bekommt Feuer ins Gesicht. Die Karte benutzen mir, wenn er was extrem starkes spielt. Und das ist jetzt nicht so extrem stark, aber... Ich hoffe, jetzt ziehen einen Minion. Okay, das ist gut. Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschickt So, nächste Runde machen wir dann platt. Oh. Wir machen ihn doch noch nicht platt. Kommt, auf, kommt drauf an, was wir für eine Karte bekommen. Bekommen wir was Gutes? Ach, no. Das sind sieben Wir können acht Schaden anrichten. Mache ich lieber den hier weg. Weil ich weiß, dass... Ähm klasse viele karten haben womit man seine minions aufbauen kann nicht dass er da noch irgendwas ekliges bekommt so acht schaden haben wir damit haben wir den ersten kampf gegen den bot gewonnen wir hauen die mal um feuer ans Gesicht, wie sie es gehört und ja dann sehen wir uns gleich in der nächsten runde beziehungsweise ich werde jetzt ein paar runden spielen die ich nicht aufnehme hier mit direkt zwei Level bekommen, Nevermind nur ein Level bekommen und den Priester freigeschaltet, das ist gut. Auch wisst ihr was? Nein, ihr wisst nichts. Wir sehen uns dann in der letzten Runde gleich. Okay, spontane Planänderung. Ich habe die fünf Spiele bereits gemacht. Ich habe alle einmal besiegt, also alle Klassen freigeschaltet. Zeige ich euch einmal hier, ist das heißt, alles freigeschaltet. Dafür haben wir dann 100 Gold bekommen Und wir haben einen neuen Quest, nämlich einmal sollen wir einen Helden auf Level 10 machen, also eine Klasse Und wir sollen einmal im Modus Spielen spielen, also gegen einen echten Spieler Und ich habe das so vorbereitet, dass wir nach dem Spiel auf jeden Fall Level 10 werden Und damit gleich dann drei Pakete öffnen können Und das ist doch schön, oder nicht? Freut ihr euch schon drauf, also ich freue mich schon auf meinen neuen Karte gerade jede Karte, die ich bekomme, Gold wert. Vielleicht habe ich ja Glück und bekommt direkt einen Legendary. Wer weiß, wer weiß. Keiner weiß. Wir wissen es bald. So, wir spielen also mit dem Basic Jaina Deck gegen, also Magier Deck gegen einen Paladin. Ich gehe mal davon aus, dass es auch ein Basic Deck sein wird. Ich pack mal die ganzen ah, die behalte ich die hohen Kosten. Karten mit hohen Mana kosten haben wir einfach mal weggepackt. Hier gut, hier mit Zug 1, das wird unser Zug 2 wahrscheinlich und das ist Zug 3 fürs erste. Je nachdem, was er spielt, kann sich da auch ein wenig was ändern an der Reihenfolge. Und der Saitama denkt nach. Ich hoffe, man ist kein komplett neuer Spieler, weil das ist dann ein wenig umfällt, dass er es das gegen mich spielen muss so, und er kann nichts machen. Das freut mich. Warte ich hier direkt mein burn raus Wenn jetzt eine Hero-Fähigkeit benutzt, benutze ich meine auch und greife ins Face an. Ich bin keinen guten Level 2-Zug bis jetzt. Vielleicht ziehe ich auch noch eine Karte, das könnte noch ein wenig was ändern. Aber mal schauen, was ich bekomme. Du das so gerne beenden, du kannst nichts mehr machen. Poli, sag mal, was ist denn mit denen? Wieso ist das bei mir so ein Zeichen und bei ihnen nicht? Ist die Frage. Hat das irgendeine Bedeutung? Ich weiß es nicht. Okay, das ist wie geplant. Ich muss einen Teil weg, greife ich ins Face an. Und damit haben wir dann auch die Führung übernommen, fürs Erste. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den hier spielen werde oder die hier. Je nachdem, wenn er was von drei Leben spielt, spiele ich ihn hier und trade rein. Ansonsten denke ich, dass ich Karten ziehen werde. Aber wir müssen erstmal schauen, was er macht, ne? Saitama. Ich trinke mal einen kleinen Schluck Wasser, das hätte ich vor der. Oh. Oh, oh, der macht hier richtig Welle, Alter. Der will Stress. Ich habe keinen guten Zug ausziehen, also ziehe ich die Karten. Jetzt das Spiel wieder einigermaßen ausgeglichen. Finde ich auch okay. Ich will hier nicht komplett stompen. Es wäre ja langweilig, wenn ich keine Herausforderung bekomme. Oh, okay. Okay, interessant. Hm, der will mich jetzt komplett rasieren. Okay, der hat 5 Leben. Das heißt, er würde die beiden da reintreten. Also mache ich das so den hier weg erstmal um ihm ein wenig schaden rauszunehmen und ja mal schauen was er macht so ich bin jetzt auch vernünftig hydriert nicht so eine 5 mana 6 mana ich könnte ihn spielen je nachdem was er spielt mache ich das vielleicht sogar Oh, der... Maul's Maul, okay. Dann spiele ich lieber doch den hier. Und... Ja, doch, ich spiele ihn. Nutze meinen Coin und mach den hier weg. Einfach weil es gerade passt. Ich bin jetzt erstmal komplett safe. Der wird auch noch eine Runde safe stehen, denke ich ja was macht er was machst du mit deinen sechs mana vielleicht spielt er sogar den hier dann würde ich das und das benutzen ihn kaputt zu machen ich frage nicht, ja ich frage mich auch ob... Oh, okay er mach so dann werde ich wohl ja ich hau den hier rein den hier raus und gibt ihn ins Gesicht. Ein solider Zug. Nächste Runde. Oh, da kann ich den hier rausbrettern. Und ich denke mal, der Position, wo ich jetzt stehe, habe ich die Runde schon so gut wie gewonnen. Weil na, ich will nicht zu so früh sagen, ich gewinne. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Überraschendes. Ich denke nicht, aber kann ja immer mal sein. Das bringt jetzt schon mal gar nichts. bringt dir immer auch nichts, Buddy. Er wollte mich ins Face angreifen, das ist ein deutlicher Anfänger. Irgendwie ja süß, aber... Ich mach den sohn jetzt richtig schaden ins Gesicht. Jetzt ist er unter Druck Habe ich noch mal die maximale Values dieser Karte herausgezogen, die wird jetzt wahrscheinlich sterben Ich sehe da keine Möglichkeit wie die überlebt Außer wenn er sich entscheidet sie nicht zu töten, was nicht intelligent wäre Okay, er zieht eine Karte Leute, ich habe mich verrechnet, ich habe nicht gewonnen, obwohl wenn er jetzt dumm macht, dann, wenn er jetzt dumm macht, gutes deutsch. Na, ich kann es noch gewinnen, diese Runde. Ich habe 9 Damage auf der Hand, ich direkt rausballern kann. das sind 10 ja ich habe gewonnen schnell und stark einen nach kriegt er gut gespielt oh er kriegt auch ein gut gespielt das ist ein korrekter dude so da sind wir auf level 10 das freut mich natürlich auch in dieser klasse erhalten und alle benötigte Kartenpackungen, um euer deck zu verbessern da haben wir schon schön eine Menge Kartenpakete bekommen, die wir gleich öffnen werden. Und ja, ähm, das machen wir dann jetzt auch direkt. Karten, gib mir gute Karten, gib mir eins gute Karte. Oh, das von der Legendary. Oh, da kriegen wir eine legendäre karte im Essen. Paket, was ist denn hier los, alter? Was? Oh mein Gott, einfach eine, Le Le Le Le eine legendäre Karte im ersten Paket. Ich kann gar nicht mehr reden, so freue ich mich. Wow, einfach krass. Ey, mir ist scheißegal, was ich jetzt bekomme. Ich habe eine scheiß Legendary bekommen im ersten Paket. Das ist doch mal ein Zeichen dafür, dass diese YouTube-Reihe erfolgreich sein wird. So, die Arena ist jetzt auch freigeschaltet. Daran werden wir uns in der nächsten Runde versuchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Feiert, was? Feiert ja, geht Feier, macht Party, macht mal Party, Alter. Auf jeden Fall, lasst gerne einen Daumen nach oben da für die legendäre Karte. Kommentiert doch mal, was war eure erste legendäre Karte, wie früh habt ihr sie bekommen, wie sehr habt ihr euch gefreut. Und ja, ich werde euch links die Playlist zu dieser Reihe einblenden und rechts noch irgendein anderes Video. Ihr werdet hier gleich irgendwo so ein ml logo mitten auf dem Bildschirm sehen. Da könnt ihr raufklicken, um mich zu abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen und ihr verpasst keine Videos mehr. Das sind Ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.